Sadhguru, du hörst viel klassische Musik. Denkst du, dass die heilende Kräfte hat? Lass uns zuerst verstehen, was Musik ist. Musik ist eine bestimmte Anordnung von Klängen. Wenn man Klänge in einer bestimmten Weise anordnet, werden sie zu Lärm. Wenn man Klänge anders anordnet, wird daraus Musik. Es gibt gerade eine ganze Menge Lärm, der als Musik durchgeht, okay? Wenn du etwas über klassische Musik weißt, wirst du sehen, dass in der klassischen Musik eine enorme Menge an Mathematik steckt. Es gibt eine Struktur, eine mathematische Struktur wird aufgebaut. Was mich betrifft, wenn ich jemanden sehe, der wirklich gut singt, geht für mich eine ganze Geometrie daraus hervor. In gewisser Weise versucht man also, die Schöpfung in einer klanglichen Form nachzubilden. Wie tief ein bestimmter Musiker, wie weit er da hineingehen kann, ist fraglich, aber das ist es, was man zu tun versucht. Man versucht, die geometrischen Muster zu erforschen, all die komplexen Muster, die in der Schöpfung möglich sind, denn die Schöpfung ist nur eine komplexe Verschmelzung von Klängen oder Schwingungen. So, Nun, du weißt sicherlich, lass die Worte. Ich meine, wenn es rührselige Worte gibt und die Leute ein bisschen rührselig werden, dann ist das etwas anderes, sie geben ihnen eine Bedeutung. Ganz ohne Worte kann Musik zu Tränen rühren. Musik kann Freude bringen, Musik kann Liebe bringen, Musik kann Stimmungen und Emotionen und Erfahrungen in Menschen hervorrufen. Nur durch den bloßen Klang, nicht durch Worte. Worte bedeuten, dass es sich um ein psychologisches Muster handelt. Klang bedeutet, dass es sich um ein existenzielles Muster handelt. Aus diesem Grund ist eine Musik ohne Worte sehr bedeutsam, und die meisten indischen Musikstücke sind größtenteils Klang. Hier und da ein paar Worte, aber hauptsächlich Klang, denn Klang ist eine existenzielle Struktur. Wort, die Bedeutung des Wortes ist eine psychologische Struktur. Wenn ich, sagen wir, ich singe ein Lied auf Tamil, es bedeutet nichts für dich, weil du die Sprache vielleicht nicht verstehst. Wenn du in einer anderen Sprache singst, die ich nicht kenne, bedeutet das nichts für mich, weil ich die Bedeutung nicht verstehe. Aber die Natur des Klangs ist nicht so. Wenn der Klang in einer bestimmten Geometrie der Dinge angeordnet ist, spielt es keine Rolle, wer du bist. Er erreicht dich nicht in deiner Emotion, sondern er erreicht dich in deinem eigentlichen Wesen, das du bist, in der grundlegenden Art, wie diese Schöpfung hier geschehen ist. Es ist also ein Versuch, das Leben zu berühren. Es ist ein Versuch, das Leben zu imitieren, in einer anderen Form, was eine phänomenale Sache ist. Und werden die Menschen dadurch gesund und wohlauf werden? Mit Sicherheit, wenn man den richtigen Ton trifft?